Weder Hecht hier rausziehen oder vielleicht auf den Längen, mal gucken, vielleicht geht hier auch Zander. Die Kajaks sind hier alle aufgereiht, die Teilnehmer sind alle extrem heiß. Einen für die Werdung. Спасибо.